Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper. Ja. Oh, endlich. Vier Versuche hat er gebraucht. Vier! <lacht> Wie nennt man einen alten Schneemann? Pfütze. <lacht> <lacht>